So, willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Grimbergen. Grimbergen Double Ombre. <lacht> ja, Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen wird oder ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ziemlich altes Bier. Gebraut. Also ehemals gebraut. In Grimbergen, ja, kurz zur Geschichte erbaut. In 1128 wurde das Grimbergen-Kloster in Belgien seitdem dreimal durch Feuer zerstört und immer wieder aus der Asche aufgebaut. So wurde der Phönix zum Symbol der Abtei und der Grimbergen-Biere. Grimbergen-Double, ein doppelt vergorenes, vollmundiges, dunkles Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr-Ehr- mit Karamellaroma sowie Noten von reifen Früchten. ich ja mal gespannt. 0,33er Flasche, 6,5 Prozent, äh, 57 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Sirup, Zucker, karamellisierter Zucker und Hupfen. So, und jetzt kommt Karlsberg Deutschland GmbH in Hamburg und in Polen gebraut. Also ehemals aus Belgien, aus dem Kloster, vertrieben durch Karlsberg und gebraut in Polen. Und hartnäckig. Jo. Prognose? Silber. <lacht> Silber, sagst du? Was sagst du? Blech. Blech! Ja. Alter. Pizza. Was war da drin jetzt? Na, Bier. Was sind Zutaten? Geht. Wir wissen ob mit nach dem deutschen Rehensgebot Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Glucosesirup, Zucker, grömmelisierter lis Zucker. Boah, ständig. Wir haben keinen Zucker drin. Und Bier. So, auspacken oder wegpacken, auf jeden Fall auspacken. Ich muss sagen, äh, das spricht mich richtig an. Ja. Es ja, gibt hier auch. nichts, was ich ändern würde. Ich würde das eigentlich ändern wollen, aber Ich, würde... ich finde es der Hammer. Also wir fanden normalerweise bei der 0,3er Flasche immer diese bierstauchtere Variante immer besser. Löschzwerge haben und so, Ja. Oder was. Ja. Oder das Dittmarscher das andere. Ich find's vom Aussehen her super. Wie ja, laut? Zwei Punkte halt. Ich würde ja sogar sagen vier. Ach hör auf jetzt. Vier Punkte. Kann ich mal, kann das nicht mal aussprechen? Tja, na und dafür kann der Bier eine. Sp Doch. Aber bei äh, von der N. Hm, Nüt, okay. <lacht> Drei drei. Ja, maximal, ja. ja, drei 3 drei. 3. Ob der sowieso nur 4 maximal war? Ja. Ja, 3 ist okay. Ganz auch schon bin zufrieden, wenn es der Inna. Ist der Preis, Preis heiß oder scheiß? Das hat er 3 Euro gekostet. Nee. Ich bin der Meinung, dass es 1,05 Euro war. Für <lacht> 100 Punkte. Ja, dabei, da wird sich ja sicher hier nichts ja wie habe ich hier wegschmeißen Grünbergen will. 1,5 Euro für 033 33er ja, das ist schon heftig Augensucht oder Augenvernucht ja pass auf. Jetzt fallen dir die Augen raus ach ein Schreck oh. Halt, ein paar Popels drin hier drückt. Ja? Was habe ich gesagt? Silber? Aber ziemlich optimistisch. Ja, ist mir klar. Mach mir so, kannst du dich mal ein bisschen da drin kippen? Hey, nee, nee, ich dir das schon. Oh, der Schwung ist top. Ja, weil du immer so aggressiv ritt kippst. Nein, das ist so. <lacht> ja, das ist so. Du kriegst dann immer so aggressiv wie Frillen. Naja, man muss ja mal den Schaum sehen können. Und weiter? Rötlich aus. Aber klar. Also es ist ein bisschen trüb, ist klar. Klar so, so braun-rötlich. Braun, ja. Braun. Also, mich spricht's an. Äh... <lacht> Drei Punkte würde ich sagen. Was? Das wäre ja überdurchschnittlich. Naja, 2,5 ist Durchschnitt und ja. 3 ist überdurchschnittlich. Genau. Aber es soll So kombiniert wurden. Also ich finde es hm. überdurchschnittlich. Nee. Zwei Punkte. Ich auf 3. <lacht> ja, und jetzt? Also war bei 2,5. Nein, das sind zwei. Nein. Ja, sonst kriegst du ja auch keine Punkte mehr. Das ist mit. Ich sag mal, warum riechst du denn? Das heißt Augen, nicht Nase. Ach so, ja. Hm. Na gut. Naseflucht. Dann. Warum steht denn hier die Plorre noch oben? Wenn du die nicht wegpackst. Steht schon seit gestern hier, wa? Na <lacht> oh. dann. Porst. Phoenix. Dann die extra mit Zucker rein, hier drücken, Zucker und karamellisiert sogar Zucker so, also ja. Zucker und... Okay. Hm. Ja, also da haben sie den Zucker rein gedrückt, bis es schmeckt. Jetzt <lacht> <lacht> gucken und dennoch schmeckt das nicht so, so, so richtig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der tippt echt Schlimmere. Wirklich. Ja, wir haben ja auch schon abgelaufen und getrunken. Das ist ja kein Maßstab. Großbritannien ist Ehl das gleiche wie Bier. Ehl ist ein fermentiertes Getränk, das Alkohol enthält. Der Unterschied zu Bier besteht darin, dass Ehl einen höheren Alkoholgehalt hat als Bier und dass der Geschmack meist fruchtig ist und ein starkes Aroma hat. Bier ist kein Zucker drin. Ne, ist richtig, deshalb heißt es ja auch eher. Überleg mal: Glukosesirup und Zucker. Zucker. Und karamellisierter Zucker. Ja, das ist ja ein Triple Zucker. Wie viel Kalorien hat er denn? 57? schon ein bisschen schwerer geworden, bin gerade. Mhm. 57 auf 100 Milliliter, ja. Ja. Also, ich schmecke Karamellaromen mhm. und Aromen aus. Na ich schmecke die die die süßliche und äh, Malz. Malz, vor allem Malz. Mild? Mild? Malzig. Ja. Karamell, ja. Leichtes. Leicht karamellig. Aber Ach, diese malz dinger die sind eh nicht so meins. Und dennoch äh, Zucker im Bier. Man kann ja in so vielen Sachen ganz viel Zucker ja. reinklicken. Hm. Gaumen Liebe oder Gaumen Liebe? Äh. 5 oder 4? 4. Don't Drink and Drive übrigens, ja. Muss man ja wen gern. Gut, dann 4. austrinken oder wegkippen? Also ich trinke es aus. Ist aber, wenn ich jetzt äh, ein anderes Bier äh, dastehen hätte, dann würde ich es. Äh, na, zumindest wegstellen und dann <lacht> trinken. Ich würde es austrinken, aber nur, weil, weil ich jetzt nur die Hälfte habe von dem Bier. Also die 150 Milliliter, die sind jetzt drin, aber mir ja, auch davon auch nicht. Also war doch ganz ja süß, dass ich bloß die kleine Flasche ja. nur eine holte. habe. Ja, Ich okay. Hätte ich davon eigentlich wohl nicht da Ach Ja. Komm. Du bist du nur ein Schluck? Uh -uh. Uwe, hast du jetzt so gehabt? Das sieht aus wie Uwe. Das ist quasi die typische Uwe, ich. Mmh. Trink mal. Wird aber nicht zu lange warten. Was ist denn jetzt mit wegkippen? Deiner Pins. Aber, aber Spezialpunkte? Das ist hier so ja. wie bei Hasselröder. Das Krim, steht hier so Krimbergen drauf. Mit diesem Kreuz hier und 1128 so ein Ring. Dafür würde ich einen Spezialpunkt geben. Ich schüttel noch ein bisschen, damit der Uwe richtig zum Vorschein kommt. Also eben ja. Punkt, ja. Ja, ah, nee, das ist halt dieses Malz hier und das zweite, das, das halt nicht meine Schmacken. Meistens ist es komischerweise bei so einem so ein, so ein, etwas dunkleren Sachen auch beim El, da das, das, das kommt da hinten, da kommt der Uwe, da ist, ist der ja mein Uwe Nein. <lacht> Den siehst du meistens schon unten sitzen, Alter. Uwe? Uwe? Hm? Sagt ihr? Alles für die Zuschauer. Naja, ja. ah alles für euch. Damit ihr Bescheid wisst, damit ihr das entweder kauft oder nicht kaufen braucht. Sagen wir es mal so. Ja. <lacht> 12 Punkte von 30. Alter. Ja. Blech. Ganz knapp. Also ab 13 Punkte gibt es Ja. Also, solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Das ist ja auch Jetzt Ist ein Edel, ne? Ja. Geh mit deinem. <lacht> Ich gebe dein Bedauern und laut Kund und trinke ein Gebräu Das war eine Scheiße! Ah, nee, das tut uns so leid. Trink mal über Nasseröder, oder? Oho. <lacht> <lacht> Aber ah, das schmeckt halt nicht, oder? Nee. Also, wer wirklich auf so karamellig-malziges, eher so angenehm, neutral bis Getränk. Äh, steht, der, der kann das gerne mal probieren. Was trinken wir als nächstes? ja. Ja, dann holen wir mal ja. Na, ja, früh. dit Marsha in der ne, schönen Pumpflasche. Also, beim nächsten Mal unbedingt wieder einschalten, Leute. Den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Also, das wird ein kurzes <lacht> Video. voll Punktzahl. groß Ja. Nee, Platin hier ja, nicht. nein. Also, wir trinken jetzt äh, unser aso werden unseren Gaumen mal wieder ein bisschen äh, streicheln. Äh, nach diesem äh, Faustschlag ja. in die Magengrube. Na, hier Spaß da so. <lacht> Wie Spaß. Manchen schmeckt manchen nicht. Haut rein. Bis demnächst.